Das ist ja Apfelsaft. Das, das wissen die ja nicht. Na ja, jetzt können wir es ja sagen. Das ja. läuft schon. Heute ist der Kurt nämlich zu Besuch und der hat mich dazu gebracht, den Fluxkondensator nochmal aufzubauen. Und da wollte mal sehen, also da wollte mal diesen Effekt sehen, dass äh, wenn man die Generatorspulen kurz schließt, dass er in der Drehzahl höher geht. Ja, und da haben wir vorhin angefangen diesen Test zu machen. Ach so, ja, anklemmen. So, wir können sie jetzt noch mal nachstellen wir lassen den jetzt mal auf eine drehzahl hochfahren wo die drehzahl gleich bleibt ja, jetzt klingt so als ob sie gleich ist ne? gucken wir mal 1858 57 56 ja weil es geht sogar ein bisschen runter also pendelt sich ein jetzt müssen wir den punkt erreicht haben, wo die Drehzahl gleich bleibt. Ja, ich denke, so können wir bleiben. Ne? Zwischen 1826 und 1830 pendelt es jetzt. Gott, das haben wir So, hier sind jetzt unsere Enden von den Generatorspulen. Das ist die Voltzahl momentan auf den Generatorspulen. So. So, dann gucken ob wir mal alles im Blick bekommen, 1832 und jetzt werden sie kurz geschlossen. Oha, und was sehen wir hier? Jetzt sinkt die Drehzahl. Genauso war es vornehmlich auch gewesen, da habe ich erstmal einen totalen Schreck bekommen. Habe ich gedacht, ach du meine Güte, was denn jetzt los? Jetzt darf, darf der Effekt nicht mehr gezeigt werden. Hm. Ja... Also wenn ich es wieder löse, geht die Drehzahl wieder hoch. Ja, das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Effekt, der sein sollte. Ja, und dann haben wir ein bisschen hin und her probiert. Sind noch mal drüben ans Netzteil gegangen, sind noch mal mit den 14 Volt gefahren, wie ich damals im Video gemacht habe. Da war die Drehzahl hier auch höher gewesen und dann hat es komischerweise wieder funktioniert. Wir haben das hier eine 12 Volt Batterie dran. Ja, und hier den motor kann ich umstellen zwischen langsamer Drehzahl und schneller Drehzahl. Jetzt habe ich mal die schnelle Drehzahl rein, da habe ich dann die Powerspule parallel genommen. Das fährt er in der Drehzahl hoch, da warten wir wieder bis er eine fixe Drehzahl erreicht hat. 2054. Okay, jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Hier bleibt sie gleich zumindest und sinkt nicht. Das ist ein bisschen, jetzt tue ich nochmal lösen. Aha, das ist gelöst. Ja. 2.446 jetzt schließen wir noch mal kurz jetzt ist der Effekt wieder da Tja. also heißt das jetzt, dass es auch an der Drehzahl liegt von diesen Eisenstücken, mit welcher die hier oben vorbeimachen faszinierend, Kurt, oder? auf jeden Fall genau na klar, müssen wir schon zeigen, auf alle Fälle. So, das war es jetzt gewesen. Ja, Mit dem gemacht. Kurt wollte nur mal probieren, ob es weh tut, wenn man dann den Finger hier reinsteckt. Aber, hat es weh getan? Es hey. <lacht> hat nicht weh getan. Na gut, wir haben es ja nochmal auf Video. Hm? Müssen wir uns einen neuen bauen? Ist er freigezockt worden? Der ist nicht kaputt, der ist freigezockt worden.